Ja und damit willkommen zu dem zweiten zu dem zweiten Video hier bei Sim Airport. Ich habe eine leere neue Sandbox Karte erstellt und ja wir werden uns damit im nächsten Monat beschäftigen. Be beziehungsweise nicht im nächsten, sondern in diesem. Ähm, mein Plan ist folgender. Und zwar möchte ich gerne hier eine Straße reinführen. Und dass wir halt sozusagen ein Gate... Ja gut, wir könnten drei Gates machen. Gate 1, Gate 2, Gate 3 haben. Und... Oder besser Terminal. Terminal heißt der. Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3. Ringsherum die Landebahnen... Und dann halt noch die ganze, die ganze Flugfeld noch dazu. So. Dazu bräuchten wir natürlich erstmal eine Straße. Die... Ähm, machen wir... Von hier... Mit R kann ich drehen. Die machen wir mal etwa bis hier. Das ist jetzt die falsche Richtung. Rechtsklick, Bauoption. Okay, was ist, wenn ich jetzt durch vorhandenes blockiert? Äh, okay, wenn ich das hier lösche. Wenn ich es einreiße. Fuck. Ich muss ich jetzt alles abbrechen. Oh mein Gott. Nicht jetzt dein Ernst oder? Naja, okay. Ja gut, das ist, wenn man nicht genau hinschaut, ist man irgendwie schon selber schuld. Ich wollte nämlich... Ach, Mann, ey. So, ich möchte... Was mache ich eigentlich? Das war doch richtig... Oh, ich bin doch so doof. Eins, So würde das ablaufen. Oh. Ich brauche Arbeiter. <lacht> Kioskplanung. Ach du scheiße, Mitarbeiter verwalten. Wir brauchen Bauarbeiter. Ich würde jetzt einfach mal 50 einstellen. Oh, so, und ich hoffe... Ich hoffe, dass die jetzt endlich was arbeiten. Nicht so wie im letzten. Da kommen sie. Kann nicht mehr als eine. Dann mach so. Und jetzt schnappt sich hoffentlich jeder gleich so ein Paket. Sehr gut. Und fangt an hier meine Straße zu bauen. Was? Ja. W Alte Schwede. Das ging früher einiges schneller. Okay, ich brauche eindeutig mehr Personal. So, was macht denn der Vorarbeiter? Steht gar nicht. Restaurantmitarbeiter, Personal. Was ist Personal? Kriegt man da auch Infos? Naja, okay. Gut. Um, Anreise... Abreise... So... <lacht> <lacht> oh mein Gott! Ist zu laut. <lacht> <lacht> ah, ah ja. Es gibt Fenster mittlerweile, okay. Ähm, wie machen wir das? Ich brauche jetzt erstmal einen Plan. Und zwar Objekte, da gab's noch irgendwo jetzt diese Haltestelle. Äh, Strukturen, großes Hangar, Hangar, Hangar. Hangar, Stadtbahn, erfordert Recherche, Stadtbahntransit. Okay, wir erforschen jetzt erstmal alles. Das ist natürlich logisch. So, dann würde ich mal kurz überlegen, wie wir das machen. Wir haben hier eine Anreise. Die könnte man von mir aus auch drei lang machen. Ja. Die haben wir hier ringsherum. So würde ich mal sagen. Okay. Also da hinten bauen sie noch. Das ist schön. Versorgung. Gepäckband. Gepäckdepot. Abwärtsbewegung. Was? Abweh... Abwe Abwärtsbewegung des Förderbandes. Aufwärtsbewegung des Förderbandes. Treibstoffleitung. Kabel an. Lassen alle Kabelflügeln für die Elektronik in deinem Flughafen an sein Kabel verbinden in einem Großteil der Niedersprüngung in deinem Flughafen. Ach du Heilige! Was gibt's da mittlerweile alles? <lacht> Gepflasterte Lauffläche im Freien. Ah ja. Oh. Wunderbar. Zack, zack, zack. Eigentlich sind 100 Arbeiter zu wenig. Oder? <lacht> Warte mal, ich kann ja hier... Nein, nein, nein, nein, nein, das ging doch... Wo ging das? Ich kann doch sagen... Oh, okay. Irgendwo konnte ich doch sagen, wann was kommen soll. Hä? Ach, ist es hier? Er fordert Recherchebetrieb und er fordert ein C COO in einem Büro. Oh. Ah, okay. Okay, dann planen wir einfach mal weiter. Eine Lange, die perfekt für die Sicherung und Trennung von den Innenbereichen des Fügel. Ähm, okay. Gut. Das heißt, wir müssen erst das Fundament bauen und dann eine Wand. Ist das ist richtig. Okay. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr... Nein, Quatsch. Ich... <lacht> Nein, Quatsch. Quatsch, Quatsch. Ich habe gerade ähm, hier meine Zeit falsch äh, falsch gelesen. Ich habe um 32, genau. Jetzt ist 45. Ja, haben wir noch ein bisschen. Haben wir noch. Ich habe das falsch gelesen. So... Wenn wir ein 20er machen, wie viel haben wir dann noch? Ich würde sagen, Terminal 1 ist nicht so groß. Das machen wir mal so 25. Hätte ich gesagt. So. Oh. Fuck. Wieso geht das nicht? Ich kann nur bereits erstelltes, äh, abreißen, oder wie? Projekt abbrechen, okay. Okay, nochmal, nochmal, nochmal, nochmal. Ja, also dann ziehen wir erst die Wand. Geht nicht. okay. Können wir jetzt die Wand ziehen? Nein, nein, okay. Hä? Oh, die Busse fahren schon. Cool. Also, 25 haben wir gesagt. Und der hier unten... wird dann 30. Und der hier oben wird, auch noch mal 25. So. Aber was ist jetzt mit der Wand? Wie zum Teufel baue ich denn eine Wand? Entweder hier, direkt am Rand geht nie. Warum kann ich denn nicht direkt am Wand, ein am Wand an der Wand, ein Fundament bauen? Verstehe ich nicht. Na gut, dann äh, steht ja zumindest mal schon sicher, dass hier überall ja noch ein Fundament rein muss. So. Aber nun ist die Folge vorbei, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, bis dahin, ciao.